Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 90. Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, SPD und Freie Demokraten, 30 Jahre Deutsche Einheit. Die Fraktion der AfD hat eine getrennte Abstimmung beantragt. Die Nummern 1, 2, 4, 5 und 6 sollen zunächst abgestimmt werden. Wer diesen Positionen 1, 2, 4, 5, 6 zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, AfD, FDP. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke und die Frau Kollegin Walter. Und die Positionen 3 und 7. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, FDP. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich? Die Frau Kollegin Walter und die Fraktion Die Linke. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen.